Und los, Warnung, das ist Reifeniveau 3, es bedeutet das jetzt schon einiges voraus. Also, das sehe links unten. Und jetzt hier gehen wir zum nächsten Thema vor. Die Reife, Berufsreife, Aufgaben, Baumdiagramm, schauen wir. Direkt die Aufgabe: In eine Urne gibt es fünf schwarze und vier rote Kugeln. Wir ziehen dreimal zufällig, ja völlig zufällig jeweils eine Kugel, ohne sie zurückzulegen. Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Kugeln rot sind, die ersten zwei schwarze und der dritte rot, zwei schwarze und eine rote allgemein, zwei rote und eine schwarze allgemein und dass wir zwei rote und eine schwarze aber mit zurücklegen haben. Und schauen wir, was das jetzt bedeutet. Ja? Und das sogenannte Baumdiagramm kann uns hier sehr helfen. Wir haben insgesamt 4 plus 5, 9 Kugeln. Und davon sind 4 rot. Also 4 Neuntel ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim ersten Ziehen eine rote Kugel bekommen. Und 5 in 9, dass wir eine schwarze Kugel bekommen. Ist das einmal geschehen, wenn wir jetzt hier eine rote Kugel gezogen haben, ja, dann bleiben sie, ist eine rote weg, dann bleiben sie 8. Und von diesen 8 sind 3 rot und 5 schwarz. Wenn wir also jetzt hier noch einmal ziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, die, dass wir eine rote, sind wir in insgesamt 8 Kugel, eine rote ist weg, also wir haben 3. Also die gesamte Wahrscheinlichkeit, dass wir eine rote bekommen, ist 3 Achtel. Und dass wir eine schwarze bekommen, 5 Achtel. Und dann haben wir jetzt den zweiten Schritt hier einmal gemacht. Wir haben drei rote Kugel gehabt, jetzt ein weniger, zwei. Und die Kugel insgesamt, wir haben eine Kugel weggezogen, ja, sie sind 7. Eklar. Eh Und wenn wir jetzt hier noch einmal ziehen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine, noch zum dritten Mal eine rote Kugel ziehen, ist 2 Siebtel. Und dass wir eine schwarze 5 Siebtel. Ja. Wir haben immer noch fünf, sieben, äh, in diesem Weg hier fünf schwarzen da drin gehabt. Äh, hier ist ein bisschen anders. Wir haben gesagt, 4,9 ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine rote Kugel, wir haben sie jetzt hier gezogen, ja eine rote, das bedeutet eine rote weniger, aber die schwarzen sind immer noch fünf, wie sie am Anfang waren. Aber insgesamt sind die Kugel jetzt ein weniger 8. Also 5 Achtel ist die Wahrscheinlichkeit beim zweiten Ziehen, wenn wir das erste Mal so eine rote gezogen haben, dass wir beim zweiten Ziehen also eine schwarze Kugel bekommen. Und in der gleichen Denkweise, dann bleibt eine Kugel weniger. Von den schwarzen haben wir jetzt doch eine gezogen. Es bleiben 4 und insgesamt 8 Kugel minus 1 ist 7. Wir sehen hier, überall ist die ist der Nenner 7, ja, am Ende hier bleiben 7 Kugel immer und da 8. Ja. Nur hier bleiben 4 rote und 4 schwarze bei beiden Möglichkeiten und daher ist, äh, haben wir den, den Bruch gekürzt. ja Und da kann man halt überall die Wahrscheinlichkeiten sehen. Also nochmal, damit das hier nochmal klar wird, wir haben äh, am ersten Mal eine, eine schwarze Kugel gezogen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist 5 Neuntel und dann ziehen wir wieder, das bedeutet wir haben eine wenige Sch äh, Kugel insgesamt, also 8 und die eine schwarze ist weg, also es bleiben vier schwarzen und so viel wie am Anfang waren die roten, vier. also 4 Achtel, ein halbes und ein halbes da ja? und dann ist die Wahrscheinlichkeit so weiter gerechnet und das bedeutet, wenn, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Kugeln rot sind das ist jetzt hier dieser Weg. Das ist der einzige Weg, wo alle Kugeln rot sind. ja Und das bedeutet, von diese vier Neuntel-Möglichkeiten, von diesen bleiben noch drei Achtel und dann noch zwei Sittel. Also ich muss, wir müssen mal zwischen diesen Zahlen machen, um die gesamte Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Das ist halt 21, 21, 21 1, 1, so, wir haben jetzt hier selbstverständlich gekürzt und deshalb das sind wir auf diesen Bruch, diesen Bruch gekommen. Und dann die zweite Frage war: die ersten zwei schwarz und die dritte rot. Also, das ist jetzt genau gefragt: die erste zwei schwarz. Wo haben wir die dritte rot? Wo haben wir diesen Weg? Erste schwarz, zweite schwarz und die dritte rot. Also, wir müssen das mal das mal das. 5 Neuntel, ein Halbes, vier Siebtel. Das haben wir hier gerechnet. Das sind 10 63. Gut, und dann ist aber die Frage: wir zwei, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei schwarze und eine rote Kugel, ohne an die Reihenfolge zu denken? ja Zwei schwarze und eine rote. Wo haben wir zwei schwarze und eine rote? Ja, hier ist eine, zwei schwarze ja? und dann hier eine rote. Also diese weg. 5 Neuntel mal 1 halbe mal 4 siebtel ist eine solche Möglichkeit. Aber es gibt jetzt hier auch noch eine solche Möglichkeit. So, schwarz, rot, schwarz. Da haben wir wieder zwei schwarze und eine rote. Und auch hier. Das erste Mal Rot, dann Schwarz und dann Schwarz. Das ist auch eine Möglichkeit, wo wir zwei Schwarze und eine Rote haben. Also diese drei Möglichkeiten, jetzt müssen wir nicht multiplizieren, sondern addieren. Sie, kommen, sie werden zusammengerechnet, diese Wahrscheinlichkeit. Also das mal das mal das, das mal das mal das und das mal das mal das. Und diese Produkte addieren, eine Summe daraus machen. Das war die Frage C, ja, und da sehen wir das. Also 5 Neutel mal 1,5 halbes mal 4 Siebtel, das ist jetzt hier 5 Neuntel, 1 halbes 4 Siebtel. Und dann kommt hier 5 Neuntel, 1 halbes 4 Siebtel wieder. 5 Neuntel, 1 halbes 4 Siebtel, das war dieser weg. Und dann kommt hier 4 Neuntel, 5 Achtel, 4 Siebtel, das ist 4 Neuntel, 5 Achtel, 4 Siebtel. Wieder zwei schwarze und eine rote. Ja? Und wenn man das zusammenrechnet, bekommt man das Ergebnis. Jetzt ist bei 4. ist zwei rote und eine schwarze. Also zwei rote und eine schwarze haben wir bei diesem Weg hier, bei diesem Weg hier und bei diesem Weg hier. Und wenn man das auch nochmal in der gleichen Weise zusammenrechnet, bekommt man das Ergebnis. Ja? Und jetzt die letzte Frage ist, was ist, wenn wir das immer zurücklegen? Das bedeutet, wir haben immer, jedes Mal neun Kugeln drinnen und wir wollen, dass wir zwei rote und eine schwarze bekommen. Das bedeutet, jetzt hier wird es überall 4 Neuntel, 4 Neuntel und 4 Neuntel äh sein. Das ändert sich nicht. Und bei den schwarzen wird 5 lieber überall sein. Und wenn wir zwei rote und eine schwarze haben, wird es jedes Mal 4 Neuntel mal 4 Neuntel mal 5 9 sein. So. Und das wird dreimal mit diesem Baudiagramm hier sein. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Machen jetzt. Das so. so ist. Es kann man sich auch vorstellen und dadurch ist dann, dann hat das Ergebnis ein bisschen anders als vorher.